Helfen ist einfach ein gutes Gefühl, weil es für beide sicher. Ist. Halt, der eine Mensch freut sich halt, dass ihm geholfen wird und der andere freut sich, dass er holfen, helfen konnte. Ich habe schon mal meiner Mutter, wo sie aus dem Krankenhaus gekommen ist, geholfen, wieder fit zu werden. Ich habe ihr Wärmflaschen gerichtet, sie gleich zugedeckt, ihr Decken gegeben und ich habe auch manchmal kochen geholfen. Tisch gedeckt für sie, dass sie sich nicht so anstrengen musste. Sie hat sich sehr gefreut, dass ich ihr geholfen habe, weil ihr ist es richtig nicht so gut gegangen und sie hat es auch mehrmals gesagt, dass sie sich richtig gefreut hat. Sie hat mehrmals auch gelächelt dann und ihr ist es dann auch mehrmals wieder besser geworden ich habe mich gefreut, weil ich einfach helfen konnte und ja, ich ha ich hatte auch gefreut, dass sie sich freut dass das was ich ihr geholfen habe. Mir hat schon mal meine Cousinin geholfen etwas zu etwas zu suchen, was mir sehr am Herzen liegt, so eine Kette. Sie hat mir geholfen und ich habe mich wirklich gefreut, wo wir sie dann zusammengefunden haben. Ich habe ihr wirklich Danke gesagt und sie hat sich auch darüber gefreut, dass ich, dass sie mir helfen konnte und dass, dass sie mir geholfen hat halt. Man sollte jetzt nicht wegschauen, wenn jemand Hilfe braucht. Man sollte einfach schauen, ob der jetzt wirklich einfach hingehen und fragen, ob er Hilfe braucht und einfach helfen.